Die Straße verengte sich. Zweige schlugen gegen die Windschutzscheibe oder strichen über die Autotüren. Hin und wieder holperten die Räder durch ein Schlagloch. Ein Schatten huschte auf die Straße und verharrte. Goldaugen blitzten sie an, Nordström bremste und das Reh sprang erschrocken ins Dickicht zurück. Er lenkte den Wagen mit einer Hand durch die Kurven und beschleunigte auf gerader Strecke. Das Fernlicht trieb die Nacht bis zur nächsten Kurve vor sich her, und zeichnete die Bäume und Sträucher am Wegesrand überdeutlich ab. Nordström bemerkte, dass er sich das Foto ansah, das an der Ecke des Rückspiegels klebte. Er spielte mit dem Gedanken, ihm zu erzählen, wer die blonde Frau auf dem Foto war, aber er ließ es bleiben. Er wusste nicht, wo er hätte anfangen sollen. Als der Junge bemerkte, dass Nordström ihn beobachtete, drehte er sich zum Seitenfenster. Nordström hörte, wie er den Mund öffnete, Luft holte und wieder schloss. Sie überquerten eine kleine Brücke über einem Bach, der in diesem Sommer nicht viel Wasser führte. Einzelne schwarze Rinnsale schlängelten sich zwischen bemoosten Steinbrocken hindurch. »Es ist nicht mehr weit«, sagte Nordström, weil er dachte, etwas sagen zu müssen, um es dem Jungen bequemer zu machen. Verstohlen betrachtete er das Kind aus dem Augenwinkel. Ein hübscher kleiner Kerl, wache Augen, die im Moment etwas ängstlich blickten, dunkles Haar, schneeweißer Teint. Ihm wurde bewusst, dass er in diesem Moment die Verantwortung für den Jungen trug. Er war derjenige, der ihn heil nach Hause bringen musste. Verdammt, wussten Sie es denn nicht? Wussten Sie denn nicht, dass man ihm nichts anvertrauen konnte und schon gar nicht etwas so Wertvolles wie das Leben eines Kindes? Er trat auf die Bremse und verringerte die Geschwindigkeit. Bloß keinen Unfall bauen. Der Junge sah ihn an. Nordström zuckte die Schultern. Nur fünfzig erlaubt. Der Junge blinzelte, holte Luft, um etwas zu sagen, verkniff es sich aber. Er war gewohnt, sich auf das Urteil von Erwachsenen verlassen zu können. Was für ein Fehler, dachte Nordström, einem Mann zu vertrauen, dem alles verloren geht. Der Weg stieg jetzt in einer Abfolge sanfter Kurven den Hügel hinauf. Bald würden sie den höchsten Punkt erreicht haben. Feuchtigkeit legte sich auf die Windschutzscheibe und Nordström ließ die Scheibenwischer darüber gleiten. Der Motor dröhnte, Schotter prasselte gegen den Unterboden, sie schwiegen. Hinter der nächsten Hügelkuppe war plötzlich irgendetwas auf der Straße. Nordström bemerkte es erst, als er nur noch wenige Meter entfernt war und trat mit Wucht auf die Bremse. Seine Bob Dylan-CD hagelte vor ihm gegen die Windschutzscheibe. Er selbst rammte mit der Brust das Lenkrad, weil er nicht angeschnallt war. Der Junge flog in den Sicherheitsgurt, wobei ihm hörbar die Zähne aufeinanderschlugen. Als die Fliehkräfte ihre Wirkung verloren hatten, landeten sie wieder auf den Sitzen. Ich hab's doch geahnt, dachte Nordström und war froh, dass er sich davon abhalten konnte, es laut zu sagen. Der Junge musterte ihn erschrocken. »Was ist los?« Weil Nordström nicht antwortete, suchte er selbst nach dem Grund für die Vollbremsung und entdeckte das Tier, das vor ihnen im Scheinwerferlicht kauerte. Als es den Kopf drehte, entpuppte es sich als Hund. Seine Augen leuchteten rot im Scheinwerferlicht. »Was macht er denn da?« fragte er. »Beinahe hätten sie ihn überfahren.« Nordström rieb sich die Brust. »Siehst du jemanden, zu dem er gehört?« Er beugte sich vor und sah sich um. Der Junge sagte, »Ich glaube, es ist ein Wolfshund.« »Ja, kann sein. Aber wo ist sein Herrchen?« Nordström hubte. »Er muss von der Straße.« »Warum läuft er nicht weg?« fragte der Junge, den der Anblick des Tieres offensichtlich erschreckte. Nordström musste gestehen, dass das Tier tatsächlich unheimlich war.« sein Fell war so schmutzig, als hätte es wochenlang im Wald gelebt, und an seinem Schwanz hatte sich dorniges Gestrüpp verfangen. Schaumiger Speichel lief ihm aus dem Maul. Vielleicht war es krank. »Er hat sich verlaufen«, sagte der Junge. »Für mich sieht er krank aus.« Nordström ließ den Wagen ein Stück vorfahren. Das Tier blieb regungslos. »Schreckhaft ist er jedenfalls nicht«, er drückte nochmal auf die Hupe. Ein paar Vögel schreckten auf und stoben in den Himmel. Der Hund blieb, wo er war. Nordström versuchte einzuschätzen, ob er links oder rechts an ihm vorbeifahren konnte, aber die Straße war zu schmal und die Gräben daneben zu tief. »Dann muss ich eben aussteigen.« Er griff nach dem Türhebel. »Und wenn er sie beißt?« fragte der Junge. Auf seinen Armen hatte sich eine Gänsehaut gebildet. »Das wird er schon nicht.« Nordström fiel auf, dass er den Namen des Jungen gar nicht wusste. »Wie heißt du eigentlich?« »Leonard Legrand«, flüsterte der Junge. »Also gut, Leonard.« Nordström zog die Handbremse. Er überlegte, ob er den Motor ausschalten sollte, entschied sich aber dagegen. »Ich werde jetzt aussteigen und versuchen, den Hund von der Straße zu bekommen. Du bleibst hier sitzen und rührst dich nicht. Verstanden?« »Ja.« »Und lass die Türen geschlossen.« »Ja.« der Blick des Jungen wanderte nach draußen in die Dunkelheit. Im Zwielicht der Dämmerung sah es aus, als würden die Schatten des Waldes von allen Seiten auf sie zukriechen. Hin und wieder flatterte etwas durch das Licht der Scheinwerfer. »Ich habe Angst«, flüsterte er. Musst du nicht. Bleib einfach im Wagen.« Leonards Miene war eine Mischung aus Angst und Trotz. »Na gut. Gehen Sie.« Nordström drückte die Fahrertür auf. Er stieg aus dem Wagen und blieb neben der offenen Wagentür stehen. Er sah sich um. Rechts bildeten Birken, Sträucher und totes Geäst einen dichten Urwald, links wucherten Brennnesseln und irgendein stacheliges Zeug. Die Scheinwerfer rissen eine helle Schneise in die Schatten, eine Motte kreiste im Licht. Er knallte die Tür zu. Der Hund hockte auf der Straße und sah ihn an. Nordström hatte nicht viel Ahnung von Hunden, da das Tier aber weder knurrte noch das Fell sträubte, sah er keinen Grund, sich vor ihm zu fürchten. Letztendlich war es nur ein Hund. »Hey«, sagte er, »wo kommst du denn her?« Er machte einen Schritt auf ihn zu. Der Hund sah ihn an. »Wo ist dein Herrchen?« Nordström machte einen weiteren Schritt. Der Hund sah ihn an. Nordström streckte die Hand aus. »Komm, mein Großer, wir gehen ein Stück in den Wald. Hier auf der Straße ist es zu gefährlich für dich.« Der Hund begann zu knurren. Eine Unmenge weißer Schaum lief ihm aus dem Maul. Nordström blieb stehen. »Scheiße«, ihm brach der Schweiß aus. »Hey, hey«, kein Grund zur Aufregung. Etwas knackte im Gebüsch und er drehte dem Hund den Rücken zu.« die Birken schienen näher gerückt zu sein und standen wie Schaulustige um ihn herum. Weiter hinten knarrten die Äste einer Eiche, dahinter Finsternis. Er wischte sich den Schweiß aus den Augen. »Scheiße«, dachte er, »was soll der Junge nur denken? Ich stehe hier und mache mir vor Angst in die Hose.« Doch im selben Moment erklang unmittelbar hinter ihm ein kehliges Knurren. Er wirbelte herum. Der Wolfshund hatte sich an ihn herangeschlichen und starrte ihn aus blutunterlaufenen Augen an. Aus der Nähe war sein Schädel riesig. Er begann wild und haltlos zu bellen und spannte sich zum Sprung. Nordström verfluchte sich für den idiotischen Fehler, ihn aus den Augen gelassen zu haben. »Hau ab! Verschwinde!« brüllte er und wich zurück. Der Hund duckte sich und sträubte das Fell. »Hau ab!« brüllte Nordström noch einmal. Er hoffte, dass er das Tier einschüchtern konnte, so wie sich die Hofhunde einschüchtern ließen, wenn er sie anbrüllte. Natürlich gab es Ausnahmen. Das Exemplar vor ihm war so eine Ausnahme. Der Hund stürzte nach vorn und sprang ihm vor die Brust. Die Wucht des Stoßes fegte Nordström zu Boden. Zum Schutz riss er die Arme nach vorn. Der Wolfshund biss um sich. Seine Zähne erwichten Nordströms Ärmel. Mit dem Stoff zwischen den Zähnen warf der Hund den Kopf hin und her. Angst schoss durch Nordströms Brust. Der Hund packte nach und seine Zähne streiften Nordströms Arm. Die Berührung weckte seinen Überlebensinstinkt. Er holte aus und schlug dem Tier mit der Faust auf die Schnauze, die ihm so breit und gefräßig vorkam, wie ein Reiswolf. Nochmal und nochmal schlug er zu. Mit einem Schmatzen öffnete der Hund das Maul und ließ ihn los. Nordström konnte ein Bein an die Brust ziehen und den Hund von sich stoßen, der daraufhin schnaubend auf dem Asphalt landete. Nordström verlor keine Zeit, sprang auf und rannte zum Wagen zurück. Leonards Augen glitzerten groß und rund hinter der Windschutzscheibe, weinte er. Sein Mund formte lautlose Worte. Nordström beobachtete, wie er sich abschnallte und sich auf den Beifahrersitz kniete. Er klopfte gegen die Scheibe und zeigte auf etwas, das sich hinter Nordström befand. Er wirbelte herum. Der Hund war wieder auf den Beinen und unmittelbar hinter ihm. Seine Schnauze war geschwollen und blutete. Er sprang an Nordström hoch und schnappte nach seinem Hals. Nordström warf den Oberkörper zurück. Der Hund schnappte ins Leere, doch Nordström geriet ins Wanken. Er stolperte und fiel ein weiteres Mal. Er hörte, wie der Junge im Wagen ein paar schrille Angstschreie von sich gab. Instinktiv schützte Nordström seinen Kopf mit den Armen und der Hund erwischte ihn am Unterarm. Die spitzen Zähne schlugen durch das Hemd in sein Fleisch. Nordström schrie. Einen Augenblick lang lähmten ihn Schmerz und Schock. Blut tropfte aus seinem Ärmel. Der Hund schnappte fest dazu und zerrte an seinem Arm, als wollte er ihn abreißen. Nordströms eigenes Blut tropfte ihm ins Gesicht. Wieder versuchte er, ein Bein unter den Körper des Tieres zu stemmen. Doch der Hund wich ihm aus. Mit der freien Hand schlug Nordström auf ihn ein. Blind. Er schlug auf alles, was er erwischen konnte und traf ein Auge. Das zeigte Wirkung. Die Kiefer des Hundes lockerten sich. Nordström zielte mit den Fingerknöcheln auf das andere Auge und schlug zu, bis der Hund ihn losließ. Nordström kam auf die Beine und erkannte, dass dies seine Chance sein würde, dem Hund zu entkommen, denn dieser schüttelte sich unter Schmerzen und vergrub die Schnauze unter einer Pfote. Nie würde er den Moment vergessen, wie er ausholte und dem Hund unter die Kehle trat, während er die Schreie des Jungen aus dem Wagen hörte. Er sah, wie das Tier auf die Seite kippte und trat ihm gegen den Kopf. Der Hund hechelte stockend, zuckte und blieb liegen. Nordström wich von ihm zurück. Seine Arme, seine Beine und sein Unterkiefer zitterten. Er hatte nie zuvor auf Leben und Tod mit einem Lebewesen gekämpft. Nie zuvor hatte er mit Gewalt etwas so Großes getötet. Er schluckte hart und sah sich zum Wagen um. Leonard starrte ihn an. Auf seinen Wangen glitzerten Tränen. Kühle Morgenluft wehte heran und nahm den Geruch von Blut und Schweiß mit sich. Aus den Bäumen stieg krächzend ein Schwarm Krähen auf. Es war vorbei. Und er gehörte das erste Mal seit Langem dem Lager der Gewinner an. Nordström öffnete die Tür und ließ sich auf den Fahrersitz fallen. Nachdem er die Tür verschlossen und verriegelt hatte, blickte er schweigend auf die Straße. Der Junge verbarg sein Gesicht in den Händen und weinte. »Du musst keine Angst mehr haben«, sagte Nordström. Sein rechter Arm lag blutend in seinem Schoß. Er löste die Handbremse mit der linken Hand. Der Junge nahm die Hände vom Gesicht und sah sich um. »Ist er tot?« Nordström blickte durch das Seitenfenster hinaus. »Ich hoffe es.« Leonard schluchzte und presste die Hände wieder vor die Augen. Nordström legte den Gang ein und gab Gas. Als er auf die Straße blickte, traute er seinen Augen nicht. Der Hund lauerte mit gekrümmtem Rücken und aufgestelltem Fell ein paar Meter entfernt auf der Straße. »Oh Gott«, keuchte er und drückte das Gaspedal herunter. Das Fahrzeug setzte sich mit einem Satz in Bewegung. Der Junge blickte auf. Seine Zähne begannen zu klappern. Obwohl Nordström geradewegs auf den Hund zuschoss, wich dieser keinen Schritt zurück. »Wollen Sie ihn überfahren?« Der Junge war bleich vor Angst. »Keine Ahnung, aber wenn es sein muss, werde ich das.« Nordström hielt das Lenkrad. Mit der linken umklammert, die Muskeln an seinem Kiefer verkrampften sich. Der Junge packte den Gurt und schloss die Augen. Nordström blickte starr geradeaus. »Fahr weiter«, befahl er sich. »Fahr weiter!« Er rannte den Hund aus voller Fahrt. Die Wucht des Aufpralls schleuderte das schwere Tier mit lautem Knall gegen die Motorhaube. Es folgte ein entsetzliches, langgezogenes Schleifgeräusch. Nach endlosen Metern wirbelte der Körper des Hundes an den Wegesrand. »Mein Gott«, stöhnte Nordström. Leonard öffnete die Augen. Sein Kinn zitterte. Nordström rang nach Atem und wagte einen Blick in den Rückspiegel. Ein schwarzes Bündel am Wegesrand, das sich schnell entfernte. Bäume, Sträucher, grauer Asphalt. Aus der Entfernung hatte die Szene bereits an Grauen verloren. Leonard trug den starren Ausdruck von »Entsetzen« im Gesicht. Seine Haut hatte rote Flecken. Nordström fragte sich, ob das Kind einen Schock erlitten hatte. »Alles in Ordnung?« »Ja.« »Ich glaube, er hatte die Tollwut.« er wischte sich mit den Handflächen über das Gesicht und starrte in seine blutigen Hände. Leonard riss die Augen auf. »Ist das Blut?« »Panik! Schrecken!« Nordström versuchte ihn zu beruhigen. »Hey, alles ist gut. Das wird wieder.« Der Junge wischte sich die Tränen von den Wangen und nickte mit vorgerecktem Kinn. Nordström rang sich ein Lächeln ab, während ihm der Schmerz in seinem Arm Stromstöße bis hinauf in die Schulter schickte. »Langsam!« Fast widerstrebend senkte er den Kopf, um seinen Unterarm zu betrachten. Unterhalb des Ellenbogens fehlte der Stoff des Hemdes. Er blickte auf eine tiefe, klaffende Wunde. Hätte der Junge nicht neben ihm gesessen, hätte er sich die Seele aus dem Leib geflucht. Sobald das erste Morgenlicht die Hügel erhellte, wirkte der Wald weniger bedrohlich. Dennoch ließ jede Bewegung im Dickicht Nordströms Herz stolpern. Die Tankanzeige fiel gewaltig und er ahnte, dass der Aufprall den Unterboden des Wagens beschädigt hatte. Im Wagen verbreitete sich der Geruch von Benzin und getrocknetem Blut. Doch er traute sich nicht, das Fenster zu öffnen. An der Art, wie Leonards Blick hin und her zuckte, erkannte er, dass auch der Junge immer noch Angst hatte. Er fror, war erschöpft und hatte Schmerzen. Dennoch versuchte er, konzentriert zu bleiben. Auf der unebenen Straße bockte der Wagen. Die Erschütterung trieb den Schmerz in seinen Arm bis in die Schulter. Die Anstrengung, die es ihn kostete, sich zusammenzureißen, trieb ihm kalten Schweiß auf die Stirn. »Schnall dich an«, sagte er zu Leonard und lenkte den Wagen in engen Bögen um die Schlaglöcher herum. Leonard zeigte mit dem Finger aus dem Fenster. »Da! Sehen Sie!« Nordström beugte sich vor, um an ihm vorbeizusehen. »Was zum Teufel!« Wenige Meter vom Wagen entfernt sprangen zwei große Schatten zwischen den Bäumen hervor. In der Peripherie des Scheinwerferlichts blitzten ihre Augen auf. »Das kann doch nicht wahr sein! Waren das noch zwei?« Nordström fiel die Kinnlade herunter. Er beschleunigte, »Nur weg hier!« Der Junge steckte den Kopf zwischen den Sitzen hindurch, um aus der Heckscheibe sehen zu können. »Das ist Roger!« »Roger? Der Hund unseres Nachbarn! Er ist vor ein paar Tagen weggelaufen!« er drehte sich zu Nordström herum. »Wir müssen anhalten!« Red keinen Unsinn!« »Aber Roger ist mein Freund!« »Hast du vergessen, was eben passiert ist?« »Bitte! Wir können ihn nicht hier lassen!« Nordström wusste nicht, was oder wer da im Dickicht lauerte, und er verspürte nicht den geringsten Wunsch, es herauszufinden. »Keine Diskussion! Wir fahren weiter!« Die nächsten Kilometer fuhren sie schweigend. Nordström machte sich Sorgen wegen des Benzins. Er hoffte, dass der austretende Treibstoff keine Kettenreaktion hervorrufen würde. Die Dämpfe könnten sich entzünden, ein Funke genügte und sie würden explodieren. Ein lächerlicher Gedanke, aber zugegebenermaßen beunruhigend. Die wirklichkeitsnahe Variante, wegen fehlenden Treibstoffs liegen zu bleiben, blendete er aus. Hier ging es nur um sein persönliches Trauma, von der Willkür des Todes, Verlust. Und Schuld. Mit der Realität hatte das wenig zu tun. Über dem Horizont breitete sich ein goldener Streifen Sonnenlicht aus. Nirgends war etwas Ungewöhnliches zu sehen. Es war, als hätten die ersten Sonnenstrahlen des hereinbrechenden Tages den nächtlichen Schrecken mit einem Schlag weggewicht.